Tja, da sitze ich nun mit meiner neu gekauften Zahnbürste, wo ich so glücklich war, dass ich sie erwischt habe. Diese Limited Edition Bürste aus nachwachsenden Rohstoffen, Verpackung plastikfrei, green clean. Und dann komme ich nach Hause, check meine E-Mails und äh, bekomme von einem Bekannten diese Bilder zugeschickt. Ja, ihr seht richtig, das sind keine äh, Zahnbürsten im Acker, sondern ausgediente Rotorblätter von Windkraftanlagen. Auf dem Nachhauseweg kam ich noch an einem Wahlplakat vorbei von den Grünen, wo Herr Mayer Werbung macht, dass äh, die Grünen gewählt werden sollen. Und äh, da dachte ich mir, hm, ich wusste ja, dass... Äh, durch Windparks, Vögel und Insekten geschreddert werden, dass durch den Infraschall, dass man da krank werden kann, dass in diesen großen Windparks der Boden austrocknet und dadurch die Temperatur ansteigt, dass riesige Mengen an Öl verbraucht werden als Schmiermittel, dass äh, giftiges Gas in die Atmosphäre entweicht, das auch den Atemwegen schadet, dieses FS6, ähm, dass der Regenwald abgeholzt wird, weil dieses Balsaholz für die Rotorblätter benötigt wird, äh, dass unsere Wälder weichen sollen, weil diese Flächen gebraucht werden für die großen Windparks. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die Haselmaus, die unseren deutschen Märchenwald gerettet hat. Ja, aber solche Bilder habe ich noch nicht gesehen, wie ausgediente Windrotorblätter äh, entsorgt werden. Und äh, da frage ich mich dann schon, wie Herr Meier Werbung machen kann für die Grünen, äh, sie zu wählen, damit noch mehr Windparks und Solarparks herkommen, da sie doch wirklich augenscheinlich alles andere als grün, umwelt- und gesundheitsfreundlich sind. Und... Äh Findest du nicht auch, dass es langsam an der Zeit ist, dass wir nicht mehr irgendwelchen Wahlversprechen und Wahlslogans von den Parteien, dass wir da denen nicht mehr auf den Leim gehen? Ich jedenfalls werde Herrn Mayer dieses Video schicken und ihn bitten, mir zu antworten und mir zu erklären, wie er Windkraft grün nennen kann. Und ich finde, die Politiker müssen einfach wissen, dass wir selber recherchieren und selber informieren. Und dass wir ihnen genau auch auf die Finger und auf den Mund schauen, was sie tun und was sie sagen. Und äh, dass wir sie auch zur Rechenschaft ziehen für das, was sie tun, äh, was eben nicht zu unserem Wohl dient. Ja, wäre cool, wenn du mitmachst.